Dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren, zur philosophischen Trilogie Abstraktionen Nominalismus Sprachkritik auf dem Gleichsatzkanal. Wir befinden uns mittlerweile in der Folge 4 und machen weiter mit der Nummer 15 in der Abteilung Aufmerksamkeit erregen für die Wichtigkeit gerade des Sprachbewusstseins den Begriff der Philosophie überhaupt für das Denken, den Bereich der Vorstellungen und damit angehend der Bereich der Gefühle, des Wollens und so weiter und so fort im Grunde genommen von allem und hier Tritt jetzt in der Nummer 15 ein gewisser James Joyce auf dem Plan, der einmal gesagt haben soll, gesagt hat, the real metaphysical problem is the world. Also, wenn von Philosophie überhaupt noch die Rede sein soll, dann muss darin ein Bewusstsein über die Begriffsbildung, Abstraktionen im weitesten Sinn, da sein. Ansonsten handelt es sich um leeres Gefasel der üblichen Sorte und äh, nur das bloße Zuhören oder eben auch die Lektüre zu einer Zeitverschwendung verkommt. Äh, es geht weiter mit einem älteren Kollegen aus der Frühzeit der Menschheitsgeschichte. Ja, so früh auch wieder nicht Konfuzius. Weniges ist für Konfuzius, für Frieden und Rechtschaffenheit, so verderblich wie die Verwirrung der Namen und Begriffe. Als Konfuzius einmal gefragt wurde, welche Maßnahmen im Staat er ergreifen würde, wenn er Macht hätte zu bestimmen, antwortete er sicherlich die Richtigstellung der Begriffe. Ich habe jetzt zwar nicht die Macht, aber ergreife trotzdem die Maßnahme der Richtigstellung, der Begriffe, indem ich eben Sprachbewusstsein, Abstraktionsbewusstsein schaffe und damit beitrage zur Stärkung der nationalen Urteilskraft. Nummer 17 auch alles immer noch Einleitung hier Nietzsche menschliches allzu menschliches als ob nicht alle Worte Taschen wären in welche bald dies bald jenes bald mehreres auf einmal gesteckt worden ist und mit solchen Taschen äh, Spieler, Kunststücken, Wortschungliereien sophistischer Natur haben wir es in der Regel zu tun, wenn äh, Massenmedial irgendjemand in Erscheinung tritt mit dem Anspruch auf Vernunft und Rationalität, Logik etc. Das ist alles bloß leeres Gerede, wo Machtinteressen eben so dargestellt werden, dass sie auch nützlich ausgeschlachtet werden können. Es folgt ein gewisser Elisa Frenkel, 1911 erschienenes Werk Abstrakter und Abstraktion Der schlichte Denkakt Schlichte Denkakt wir. Indem wir uns bewusst Gegenstände als Gegenstände setzen das heißt, einen vollkommenen Akt der Anerkennung ausführen, wird uns daher nur begreiflich, wenn wir annehmen, dass das Bewusstsein ihn mit Hilfe des allgemeinsten Begriffs, den es gibt, mit Hilfe des Begriffs vom Gegenstand überhaupt vollzieht. Woher hat aber das Bewusstsein die Kenntnis dieses Begriffs, die alle einzelnen Objektivationen vorausgehen muss? Ich glaube, dass wir mit dieser Frage auf etwas gestoßen sind, das den innersten Nerv allen Bewusstseins bedeutet. Es kann nämlich, wie erscheint, aus Vorbedingung allen Bewusstseins hingestellt werden, dass es sich den allgemeinsten Begriff zum Gegenstand überhaupt zu bilden vermag, dass mit dem Ich zugleich der Gedanke des Gegenstands überhaupt implizit mitgegeben ist, der den eigentlichen Hebel der einzelnen Objektivation bildet. Äh, hier geht es jetzt schon wieder eher ans Eingemachte, also der schlichte Denkakt, indem wir uns bewusst Gegenstände als Gegenstände setzen. Hier ist der, der Gegenstand quasi äh, allgemein, äh, der, der Inbegriff äh, dessen überhaupt, was äh, äh, wahrgenommen werden kann, in Erscheinung tritt, äh, als Anfangspunkt gesetzt wird, als etwas von dem auszugehen ist. Und hier heißt es, dass ein Akt der Anerkennung auszuführen ist. Einen vollkommenen Akt der Anerkennung das ist nichts anderes als äh, dieser Moment der Intention oder eben der Wertgedanke, der in der Begriffsbildung unabkömmlich ist, weil es eben keine... Dinge an sich gibt, äh, auch wenn hier von Objektivation zu, äh, äh, äh, die Rede ist, äh, ist das eher im Sinne von Vergegenständlichung, also sich einen Gegenstand äh, zu bilden, gemeint und weniger als eben Allgemeingültigkeit, äh, wo eben äh, Sache für ihn gleichermaßen erkenntlich äh, wahrnehmbar und so weiter ist. Äh, wenn wir annehmen, dass das Bewusstsein in, mithilfe des allgemeinsten Begriffs, äh, allgemeinst, äh, ist jetzt die Frage auf alle Fälle ein allgemeiner Begriff. Die Frage der Abstraktionsebene, wie allgemein jetzt etwas ist, das spielt im Grunde genommen keine Rolle. Äh, es ist nur von Bedeutung, dass es ein Allgemeinbegriff ist, der eben äh, nicht in äh, allgemeingültiger Weise trifft. Das heißt, er trifft... Äh, es, äh, es wird, er wird benutzt, sage ich mal, Aber ob, ob das jetzt auch äh, sinnvoll ist, äh, rational sowieso nicht, weil eben äh, äh, die Frage ist, warum und aus welchen Beweggründen jetzt genau dieser oder jener Begriff benutzt wird. Äh, es spielt auch keine Rolle, ob, der, ob, da, ob das jetzt eine Definition ist oder nur äh, die Geschmacksfrage eines einzelnen Menschen. Es ist immer äh, intentional und zweckbedingt, die ganze Angelegenheit. Dann stellt Fränklicher die Frage, woher hat aber das Bewusstsein die Kenntnis dieses Begriffs? Also ähm, woher weiß ich, welcher Begriff in welchem Zusammenhang anzuwenden sind? Die alle einzelnen Objektivationen, also hier ist es klar, das ist äh, um eine äh, Vergegenständlichung oder eben... Äh, Begriffsbildung, äh, diesen, dieses äh, ihr, äh, wahrgenommene Irgendetwas in einen Begriff zu verwandeln, als Objektivation. Also woher weiß ich welcher Begriff? Ich glaube, dass wir mit dieser Frage auf etwas gestoßen sind, innersten Nerv allen Bewusstseins. Also die Frage des Bewusstseins damit auch Psychologie. Es gibt hier keine glatten Trennlinien zwischen den Disziplinen, Philosophie, Psychologie. Alles was mit Sprache in einem essentiellen Sinn sage mal, zu tun hat, ist hier mit gemeint. Nerv allen Bewusstseins kann nämlich wahrscheinlich Vorbedingung allen Bewusstseins, eben wie gesagt, sind wir voll in der Psychologie, dass es sich den allgemeinsten Begriff überhaupt zu bilden vermag. Äh, es wird immer irgendein Begriff wird halt genommen. Das hat jetzt nichts mit... Äh, einer eine, eine, eine, eine an sich Methode zu tun, die hier, auf die hier vielleicht abgezählt wird. Äh, was äh, noch auffällt, ist eben diese, die, dieser Bezug oder diese Be äh, Beziehung, Abhängigkeit einer Gegenstandsbildung von einem Ich, der Hinweis, dass eben ein Subjekt äh, hier am Werk ist, dass mit dem Gedanken des Gegenstands auch äh, der Gedanke eines Ichs, eines Subjekts, äh, das eben hier dann nicht mehr wegzudenken ist, Gut, wir schreiten weiter. Nummer 18 ausgelutscht. Der schon erwähnte Otto Friedrich Gruppe, denn ein Irrtum einmal benannt, einmal mit dem Stempel der Sprache besiegelt, ist unbezwinglich für lange Zeiten. Ähm wenn das Verfahren eben so ist, wie das immer war, dass die Dinge identifiziert werden oder von irgendwelchen fragwürdigen Autoritäten definiert werden und das hat sich dann mal rumgesprochen und wurde übernommen und ist dann zur Gewohnheit geworden, zum Sprachgebrauch dann ist es sehr schwer, das noch, ja, was soll ich sagen, ich bin jetzt versucht, einen Hinweis, den ich mir eigentlich bis zum Schluss aufsparen wollte, vorwegzunehmen, und ich denke mal, es schadet nichts, äh, am Schluss nochmal darauf hinzuweisen, weil es sich äh, hauptsächlich immer nur hier äh, hauptsächlich dar, äh, darum handelt, äh, klar zu machen, wie wichtig hier etwas ist. Und solange dieses Bewusstsein nicht da ist, wie, äh, von welcher Bedeutung äh, die Sprache für das Denken ist. Ähm, auch für die Logik überhaupt, äh, die Hilfsbildung, Wenn das nicht geklärt ist, dass nichts geklärt ist, da äh, ist alles andere mehr oder weniger sinnlos oder eben Zeitverschwendung. Ja und dieser äh, eben dieser Hinweis, äh, der lautet so dass äh, dass die Griechen den, äh, den Sprachgebrauch dahingehend beeinflusst haben, dass viel mehr von einem Sein-, von einem Ist-Zustand die Rede ist, wohingegen im Ara Arab arabischen, Ara arabischen, arabischen Sprachgebrauch äh, vielmehr das Wollen im Vordergrund steht. Und das ist natürlich ein Unterschied von Tag und Nacht, weil es letztlich ja auch ums Wollen geht. Es ist, es ist die, die Machtfrage, die geklärt werden muss und, und die hängt am Wollen und an den Interessen und die wird durch eine eine Analyse des Seins, äh, eine objektive Analyse des Seins überhaupt nicht äh, berührt. Das heißt jetzt nicht, dass im arabischen Sprachraum äh, deswegen äh, kein Seinsbewusstsein oder der, der, dergleichen möglich ist. Ähm, aber ich denke mal, äh, diese Art äh, diese Art von Sprachgebrauch, äh, wo eben das, das Wollen eine größere Rolle spielt, macht es einfacher, sich auf die wesentlichen, äh, auf die jeweiligen Punkte, auf die es ankommt, zu, zu konzentrieren. Das war jetzt ein Fehler, weil ich auf dem falschen Kanal bin. Ich weiß gar nicht, wie ich da kann. Unbewusst scrollt, geklickt. Und dann haben wir wieder den Salat. Im Video der Rahmen verschoben. Aus. Also, dieser Irrtum, unbezwinglich für lange Zeiten, äh, jetzt auf das eben Gesagte bezogen ist, äh, wie kommen, kommt der westliche Sprachraum weg davon? Äh, von seiner Seinsbezogenheit und von diesem schwachsinnigen Ist, Ist, Ist weg. Da ist wohl für lange Zeiten äh, schwierige Zeiten äh, vorhergesagt, beziehungsweise sollte äh, sollte da was dran sein, dann ist mit einer Schaffung eines größeren Bewusstseins über diese Verhältnisse vielleicht ein Anfang gemacht, damit das ganze, der ganze Unsinn nicht noch der Irrtum nicht noch schlimmer und sich nicht noch mehr ausbreitet. Diese Sinnlosigkeiten, Hoffnungslosigkeiten, die alle aus der Unklarheit entspringen. Und schon geht es nochmal weiter mit dem besagten Otto Friedrich, Wendepunkt einer Philosophie im 19. Jahrhundert. Wer Begriffe, Gleichzahlen für absolut und fest gelten lassen und an unverbrüchliche Definitionen fesseln will, der hat den Gedanken überhaupt ausgeschlossen und behält nur noch Worte. Also was, äh, was äh, wird nicht alles versucht äh, äh, an Wissenschaften, äh, Sozialwissenschaften sich den Methoden der Naturwissenschaften, der, den mathematischen Methoden im Grunde genommen sich anzugleichen und anzupassen, um möglichst alles Mögliche zu messen, um Zahlen zu haben für Experimente und Wissenschaften. Da ist vielleicht ein Teil davon nicht gänzlich sinnlos und gibt doch Anhaltspunkte aber letztlich ist das alles vom vom äh, Schwanz her aufgezäumt die ganze Geschichte da ist, äh, kommen von irgendwoher irgendwelche Definitionen und werden dann in einer mehr oder weniger formalen Logik in die der entscheidenden Inhalte entbehrt, dann weitergerechnet, ohne dass irgendjemand noch denken muss, weil die, die Verbindungen der Begriffe untereinander, die sind schon irgendwo definiert äh, in, in Kategorien, schon beschränkt auf bestimmte Gruppe von Kategorien und äh, ein, ein echter Gedanke, ein Urteil, das nicht von diesen Vorurteilen äh, bestimmt ist oder abhängig ist, ist äh, kaum noch möglich. Und deshalb möchte ich schon sagen, dass äh, in, in Sachen Erkenntnis äh, was sowas wie einen Point of No Return gibt, wenn wenn sich das geistige Niveau einmal bis unter eine gewisse Grenze äh, gesetzt hat, dann ist es äh, so gut wie unmöglich, noch auf äh, auf irgendwelche äh, komplexeren Inhalte da Bezug zu nehmen. Das wird einfach nicht mehr verstanden äh, und und es ist nicht einmal, nicht einmal, dass die Verständnisfrage überhaupt noch auftaucht. Diese bestimmten Themen sind dann völlig, es sind überhaupt nicht mehr auf irgendeinem Schirm bzw. im Bewusstsein möglich. das alles bloß mehr leeres Gerede und ein Rechnen mit Abstraktionen, ähm, das äh, sofort in alle, in alle Teile zerbricht, äh, vom Zusammenhang her, wenn man da mal einen, eine Ebene tiefer gräbt. Ja, was war das jetzt? Äh, genau, wir machen weiter bis zum Ende dieser Folge. Nein, das nicht. Mein kurzer Blick auf die Uhr. Gute fünf Minuten habe ich noch in, diesen, in dieser Runde. Wir behaupten, die Philosophie habe noch eigentlich gar nicht begonnen. Sie habe sich bisher ganz im Irrtum bewegt. Sie solle jetzt erst beginnen und eröffnet werden dadurch, dass hier eine angemessene Methode gegeben wird. Also insofern, das, das wäre dann... Äh, könnte man sagen, 1834 ist schon etwas früh für einen linguistik aber äh, was ist nicht alles schon 100 Jahre verschlafen worden und noch länger? Hier haben wir quasi eine, eine, äh, etwas knapp 100 Jahre zuvor eine Ankündigung des linguistik von Otto, Otto Friedrich Gruppe ne? und seinem Wendepunkt der Philosophie. Weil alles vorher, was es da vorher gegeben hat, das ist ja auch, äh, war ja auch mit dem, was äh, gemeinhin als Metaphysik bezeichnet wurde, als. Äh, hauptsächlich von der Physik her, von der Methoden dieser Art von Naturwissenschaft abgeleiteten Philosophie, die in keinster Weise einen Bezug zum eigentlichen Geschehen hat und nur mit Worten und Spekulationen und Konstruktionen auf die abstrusesten äh, Resultate kommt, diesen Treiben ist, dann schließlich im, ja, mit Kant könnte man sagen. Jetzt bin ich schon wieder da drauf und will rumrücken. Das ist eben, weil dieses zu groß ist und das mache ich jetzt einfach weg. Äh, mit Kant ist dem ganzen Treiben ein Ende gemacht worden. Äh, mit dieser alten äh, Metaphysik und an die Stelle ist eine Erkenntnistheorie getreten. Zwar erst äh, embryonal mit Kant möchte man sprechen, aber es war doch der Same gesät für spätere Bestrebungen, sodass die Erkenntnistheorie dann nicht mehr wegzudenken war und schließlich äh, sich an die Stelle der Philosophie im Grunde genommen gesetzt hat. Und zu dieser Erkenntnistheorie gehört nicht nur, äh, was alles mit den Sinnen äh, möglich ist äh, zu erfahren, sondern hauptsächlich wie diese, diese Resultate, diese Daten aus den Sinnen dann plötzlich zu Wörtern werden. Das war schließlich eine zentrale Frage, mit der alle anderen Behauptungen und Theorien schlicht und einfach über Bord geworfen wurden. So, dann, wir sind immer noch in der Einleitung, denn wenn alle Begriffe relativ sind, was kann es da noch für Sicherheit in der Erkenntnis, was kann es da noch für Wissenschaft geben? Genau, dieser Punkt der Relativität der Begriffe, das heißt der Bezogenheit äh, bei der Begriffsbildung das in, ins Verhältnis setzen, dass eben durch die Wahrnehmung, es wird etwas, dass etwas groß ist oder dass etwas äh, klein ist, dass etwas äh, verschieden ist und dergleichen, dass, äh, das wird nicht wahrgenommen. sondern das ist Ergebnis eines Urteils. Oft auch äh, unbewusst. Aber so etwas wird nicht wahrgenommen. Und deswegen äh, sind eben die Begriffe, die angewandt werden, relativ, das heißt immer in einem Verhältnis zu sehen. Ich brauche da zwei ähm, Bezugspunkte ein Verhältnis zwischen dem sich etwas abspielt und äh, das nicht nur in, einem, in einer objektivistischen Manier, also so etwas findet nicht äh, objektiv statt, äh, sondern eben im abhängig von. Und die Wissenschaft, die gibt es dann nicht mehr, die objektivistische Wissenschaft. Es gibt, was da noch möglich ist, das ist eben eine Wissenschaft dass Technik, die einen bestimmten Sinn hat, nützlich ist, aber eben keinerlei Anspruch erheben kann auf höhere Wahrheiten, Wissen oder Erkenntnis. Damit ist, ist Schluss, das ist vorbei. Und das ist auch das passende Schlusswort jetzt für diese Runde. Ich markiere mir noch, wenn ich auf den richtigen Hebel komme. Mit der Nummer 23 geht es das nächste Mal dann weiter. Ich äh, verabschiede mich äh, wie immer euer Blogführer Hannibal. Tschüss und out.